Hallo zusammen. Der neue saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat vor wenigen Tagen gefordert, dass die EU Donald Trump wegen seiner wirklich sehr gnädigen Fristverlängerung bei den Strafzöllen nun ein Angebot machen sollte. Genauer gesagt möchte Hans die eigenen Zölle auf amerikanische Autos senken und unsere Verteidigungsausgaben erhöhen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass einige Nicht-Saarländer sich fragen, naja, gut, was will denn dieser lustige Spaßvogel, dessen Bundesland man auf der Karte nur mit einer Lupe erkennen kann? Oder so ähnlich. Aber ich habe diesen Fall nicht nur wegen seiner Absurdität gewählt, sondern auch, weil es um ein aktuelles Thema geht und vor allem, weil er ein wunderbares Beispiel für das deutsche Duckmäusertum ist. Aber erstmal von vorne. Im März hat der Präsident der Vereinigten Staaten Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Damit möchte er unter anderem eine Senkung der EU-Zölle, zum Beispiel für Autos, erreichen. Am 1. Mai hat Trump die Ausnahme der EU von den Zöllen um einen Monat verlängert, um weiter zu verhandeln. Es sei, Zitat von Trumps Wirtschaftsminister Larry Kudlow, sehr wichtig, dass einige unserer Freunde Zugeständnisse machen bei Handel, Einfuhrzöllen und Steuern, so zum Beispiel zur gleichen Behandlung von Autos. Ich kann dazu nur sagen, Freunde verhängen keine Strafzölle und Freunde versucht man nicht zu erpressen. Das gehört sich nicht, auch und erst recht nicht in der internationalen Politik. Man muss sich mal vorstellen, was passiert wäre, wenn die ganze Sache andersrum gelaufen wäre, die EU also Strafzölle verhängt hätte. Die Antwort aus den USA wäre sofort gekommen und zwar mit einer Deutlichkeit, wie man sie in Europa wahrscheinlich kaum kennt. Bei aller möglicherweise berechtigten Kritik, auch an der deutschen Handelspolitik, dieses Verhalten der USA kann man nicht akzeptieren. Aber wie reagieren wir Deutschen? Ja, da fordert Tobias Hans nicht etwa Gegenmaßnahmen und Konsequenzen. Nein, denn er hat gelernt, wenn er Donald aus Amerika mit dem Finger schnippt, hat man gefälligst zu gehorchen. Also sollen die Zölle auf Autos aus den USA gesenkt werden und selbstverständlich auch unsere Verteidigungsausgaben schleunigst erhöht werden. Aber das ist ja noch nicht mal alles. Denn der Generalsekretär der CDU Saar, Markus Ul, bestätigt diese zugegeben von mir etwas polemisierte Haltung auch noch. Die SPD-Saar hat Hans nämlich für seine Forderungen kritisiert. Und Markus Uls Reaktion darauf war, dass die Saar-SPD, Zitat, die internationale Verantwortung und Verpflichtungen Deutschlands anerkennen müsse. Und das ist wirklich der Gipfel, denn es heißt konkret nichts anderes, als dass wir verpflichtet seien, die Forderungen der USA zu erfüllen, ob wir es wollen oder nicht. Und dieses Duckmäusertum gegenüber den USA herrscht bei uns in allen Ebenen. Im Moment sind es die Zölle. Davor war es die immer noch andauernde, zaghafte Haltung gegenüber Datenschutzverletzern wie Facebook, aber der Höhepunkt war vor fünf Jahren der NSA-Skandal. Damals hat die Bundesregierung es sogar hingenommen, dass sie... Deutsche Bürger und deutsche Unternehmen systematisch von US-Geheimdiensten überwacht werden, ohne jede Rechtsgrundlage. Die kritischste Reaktion von Angela Merkel war die Aussage, dass Ausspähen unter Freunden gar nicht gehe. Passiert ist nichts. Ich bin absolut für eine starke Freundschaft zwischen Deutschland und den USA. Aber eine Freundschaft basiert auf gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Offenheit, das heißt, dass man einerseits sich gegenseitig nicht schadet oder hintergeht, andererseits sich aber auch gegenseitig kritisieren darf. So wie es im Moment aussieht, ist das Verhältnis kein freundschaftliches, sondern eher das zwischen einem Herrscher und seinem Untertan. Und dabei haben wir es nicht mal nötig, uns gegenüber den Amis so klein zu machen, denn als EU sind wir gemeinsam viel stärker und mächtiger als die USA und das sollten wir auch nutzen. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass Deutschland oftmals gegenüber anderen, vor allem europäischen Staaten, sich ähnlich verhält wie die USA gegenüber uns. Das muss sich auch dringend ändern, denn es gefährdet die europäische Zusammenarbeit. Und deshalb gilt meiner Meinung nach, nach oben buckeln und nach unten treten ist keine politische Art, es ist eine Unart. Wir müssen in der zwischenstaatlichen Verständigung endlich eine angemessene und ebenbürtige Rhetorik finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.